Und jetzt sind wir eigentlich durch, aber ich möchte den Tag noch mal kurz zusammenbinden. Weil jetzt sitzt du hier, viele sitzen hier und du hörst den einen Redner, den anderen. Und äh, wenn du alles miteinander gehört hast, fragst du dich, wohin soll ich jetzt? Ähm, da, der ganze Tag, ich, ich möchte das noch voranstellen: Auch die 13. AZK sagt mir wieder, äh, da komme ich als Mensch nicht durch. Da kommen wir als Mensch nicht durch. Das ist der ewige Grund, warum ich in meinem Glauben immer tiefer komme, weil das können wir menschlich nicht fassen. Und ich bin froh, dass wir immer mehr in die Richtung kommen, wo wir einfach kapitulieren können sagen, es ist uns einfach zu groß, zu schwierig. Es ist uns äh, über den Kopf gewachsen, das Ganze. Ich docke wieder oben an. Aber wo gehst du jetzt hin? Wir sind so viele, wir sind so viele Leute hier drin. Hörst du mich reden, dann denkst du, jetzt muss ich in die OCG. Hörst du Herr reden, dann denkst du, ich muss in die deutsche Mitte. Und so kann man es jetzt durchführen. Was ist der Punkt? Meine Lösung ist die, was, das war auch schon mit dem ganzen Lied hier angesprochen. Wir müssen uns identifizieren. Aber mit was identifizieren? Und ich kann immer wieder kein besseres Bild finden, dass wir auch einander nicht querkommen, einander nicht auf eine falsche Weise rivalisieren. Ich empfinde immer wieder, wie Sie gesungen haben, ich nehme Teil an der Not in der ganzen Welt. Ich kann die Menschheit nicht anders definieren als Organismus. Ich spüre, wir sind ein Organismus. Und was ist die Lösung für einen Organismus? Die Lösung ist, dass jeder hier drin irgendwo ein Organ. ist. Ja? Aber was ist das Problem im Organismus? Oder das, ich sage mal das Gute, es wirkt als Problem. Aber ich möchte es immer wieder sagen, dass wir nicht gegeneinander irgendwo nach einem Kräfteringen haben oder einander Vorwürfe machen, äh, wenn nicht jeder dasselbe macht. Weil der Punkt äh, beim Organismus ist, das Herz sagt, unbedingt, es, es muss einfach Blut gepumpt werden in jedes Organ. Die Lunge spricht aber was ganz anderes. Die Lunge sagt: Nein, es ist ganz wichtig, dass Sauerstoff in die ganze äh, in die ganzen Glieder kommt. Und da kommen die Ohren nein, nein, Es ist absolut wichtig. Man muss hören, sonst geht das Ganze nicht. Das Auge sagt: Nein, unbedingt. Man muss sehen. Ohne sehen kommst du nicht hin. Und so kannst du jetzt jedes Organ durchgehen. Auch die Galle, die sagt. Auf die, auf die Schärfe kommt es an. Da braucht es Enzyme oder was. Der Magen sagt auch Schärfe Ja, man muss auch. Da kommt der Darm und sagt auch Scheidung muss sein. Wir müssen uns trennen können, von allem Dreck und so. Du kannst den ganzen Organismus durchgehen und du wirst merken, jedes einzelne Organ wird aus seiner Perspektive sagen, auf mich kommt es an. Und wenn ich nicht bin, das Herz sagt, ohne mich stirbt die Sache. Und dann kommt die Lunge und sagt, ohne mich stirbt die Sache. Jedes Organ sagt dasselbe und jedes hat Recht. Und mein Anliegen ist, das spüren wir alle, da kommen wir ohne den Schöpfer nicht durch, bitteschön. Da müssen wir einfach kapitulieren. Geh zu irgendeinem Glauben, den du findest, aber finde zu Gott. Der kann das, oder? Und ich sage, da wo dein Herz hingezogen hat, ich bin wieder beim Anfang, ja, da gehe ich hin. Und ich sage, die richtige Weise ist, dass wir sprechen lernen, dass das, wenn ich jetzt mal Herz spiele, dass ich sage, ich, für meinen Teil sage: Für mich ist das Wichtigste, dass ich Blut pumpe. Aber ich bin angewiesen auf jedes andere Organ. Wir gehören zusammen. Oder? Und dasselbe sagt die Lunge. Ich für meinen Teil, ich muss äh, Luft, Sauerstoff erzeugen. Ich muss hier pumpen. Aber ich brauche das Herz, ich brauche den Fuß, ich brauche alles. Und dann gibt's nicht irgend so ein, ein, ein Tauziehen. Dann denkst du nicht: Ah, oh, jetzt, jetzt dachte ich, du hilfst mir, jetzt hilft er dem. Verstehst du? Ich möchte jede Aktion, die heute angesprochen worden ist, als ein Teil, als ein, in einem einzigen Organismus sehen. Aber Hauptsache, wir gehen. Ja? Also, apropos aus dem Sessel gehen. Ich werde keine Ansprüche stellen, kommt in die OCG. außer du spürst es, da gehörst du hin. Wenn du spürst, ab heute bin ich Moslem, dann geh zu Dr. Zaidan und sag, wie kann ich dich unterstützen, wie kann ich sie unterstützen oder wie auch immer. Das gilt für jeden anderen Referenten auch, aber geht, bitte geht. Das müssen wir gehört haben. Nicht jeder muss dasselbe tun, aber da wo dein Herz schlägt, ich sage dir, dort gehörst du hin. Da wo es bei dir hochgeht, wo du Glauben hast, wo du sagst, da gebe ich mein Leben dafür, ja? weil das braucht Power. Dann bist du entweder auf der Straße, du bist irgendwo äh, beteiligt. Oder du bindest Bücher oder ich weiß nicht was alles, aber du wirst dort, wo du hingehörst, wirst du pulsieren und sagen, ich mache die wichtigste Sache der Welt. Ich mache nicht dasselbe wie der andere, aber wir arbeiten alle auf dasselbe Ziel hin. Und das habe ich heute gespürt. Alles, was gesagt wurde, ist hier angekommen. Die Dinge, die auseinanderklaffen in der Erkenntnis, sagen wir, die überbrücken wir mit, mit gemeinsamen Taten. Da streiten wir uns nicht zuerst, wer richtiger hat als der andere, mit Rechtgläubigkeit. Wir haben genug Grund, die Welt zu verändern mit Rechtschaffenheit. Und die Rechtgläubigkeit hat dann auch noch irgendwann ihren Platz. Jeder soll für sich fest sein in dem, was er macht, aber tut Gutes und tut es zusammen. Ja? Und so möchte ich euch entlassen. Ja? Damit möchte ich diesen Tag beschließen und fest darauf vertrauen. Wir sind zu wunderbare Geschöpfe, als dass wir unseren Platz nicht finden könnten. Wir müssen nur wissen, dass es diesen Platz gibt, dass Gott dafür sorgt, wenn wir uns öffnen. Du wirst ihn finden, wir werden ihn finden und wir werden Erfolg haben, auf jeden Fall. Und so wünsche ich jedem die volle Ernte von Menschen, die mithelfen, die an den Flug gehen, dass jeder sagt, ich habe wichtige Unterstützung gekriegt heute in jeder erdenklichen Weise. Und so sagen wir, wir lieben euch. Darum haben wir euch hierher geholt. Wir haben euch gedient und sind froh, wenn wir zusammen wieder dienen können. Wir sagen Tschüss von meiner Seite her. Jetzt kommt noch ein letztes Lied. Danke nochmal für das. Und äh, irgendwann bis wieder. Äh, wir melden uns immer wieder und sagen, wenn wir was Neues im Schilde führen, bleibt dran mit uns. Und ich sage es nochmal, wir lieben euch. Alles Gute. Wir brauchen euch. Wir brauchen euch. Jedes Einzelne.